Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Review. Und zwar habe ich was Schönes bestellt. Es ist hier gerade angekommen. Den Sticker habe ich weggemacht, damit ihr nicht weiß, wisst, wo ich wohne. Äh, ja, es kam in diesem schönes Paket. Ich habe es schon mal geöffnet, damit es schneller geht. Ich freue mich wieder ein Review zu machen und würde sagen, gucken wir mal, was drin ist. Mal sehen. Äh, schwer zu öffnen. Was drin? Ja, ist was drin. Das ist drin. Geil. Und ihr seht es direkt schon. Ein Samsung Galaxy S3. Aber ein Samsung Galaxy S3 Dummy. Also kein Original-Handy. Und ja, also... So toll sieht das bis jetzt eigentlich noch nicht so ganz aus. So wir ein bisschen ran. Wir erkennen hier den Home-Button. Man sieht ein paar Kratzer, wenn man so gegen das Licht hält, sieht man hier so an der Seite so ein paar Kratzer drin was ich gerade eigentlich ein bisschen schade finde aber mal sehen wie es wie es wird naja auf jeden Fall mal vergleich so direkt neben dem normalen S3 also wenn man von der Rückseite guckt also auf der Rückseite liegen denkt man echt äh, sieht man eigentlich kaum Unterschied nur dass hier bei dem hier das Samsung Logo das geht das Licht an da fehlt das M und das U und hier ist es, das ist ein bisschen Schöner eigentlich das dann oder, ähm, Aber sonst ist eigentlich gleich. Ich hier die Kamera. Aber. Na? Fokus. Magst du nicht fokussieren diesmal? Naja, muss ich so machen, dann weg, weggehen. Zack. So, da ist es. Komm. Gut. Da ja, sieht man es halt. Hier die LED im Vergleich zu der hier. Das ist die Fake-LED, die Original sieht ein bisschen heller und weißer aus. Das sieht einfach aus wie ein gelbes Stück Plastik da drin. Die Kameras sehen identisch aus. Die Lautsprecherdinger auch. Nur bei dem, dem Original-Handy ist das Lautsprecherding, also der Lautsprecher ist da im Original-Handy dem hier eingelassen und hier steht da ein bisschen raus beim Fake-Handy. Aber das, ist, das erkennt man nur sehr schwer. Man guckt hier der Home-Button original sieht so aus mit den Softkeys. Die sieht man jetzt so ein bisschen im Licht. Hier sieht man auch sogar die Softkeys im Licht ein bisschen. Nur ist halt verkratzt. Das ich echt schade finde. Ich mal wegzoomen. Da sieht man hier unten die Anschlüsse die sind genau auf der gleichen Höhe. Hier ist das Mikro. Da ist das Mikro. Anschluss Anschluss. Dann hier auf der Seite drehe ich gerade mal um. So, also sind auch gleich hoch hier. das habe ich gemerkt. Also die Größe ist genau gleich. Hier sieht man den Ausknopf und das untere ist Original, das obere ist ähm, der Dummy, also der Treppe. Beim Original gefällt mir der, der Power-Knopf gerade irgendwie nicht so schön. Der von dem Dummy sieht irgendwie schöner aus bisschen, weil da das Zeichen mehr in der Mitte ist. Naja, hier der Lautsprecher, äh, nee, nicht Lautsprecher, Kopfhörereingang, gleich. Hier die Hülle und das Mikro, alles sieht gleich aus. Nur das Original-Handy ist ein bisschen blauer, das hier, also ein bisschen schöneres Blau, anderes mehr so silbermäßig. Aber man sieht schon so eine Spiegelung hier drin, so ein bisschen, das sieht mir so komisch aus, weil es sieht aus, als wäre das Display irgendwie. 2 mm wie eingelassen oder irgendwas, aber das sieht aus wie ein echtes, nur von dem Samsung-Schriftzug halt her, ja, geh aus, böses Licht, böses Licht, geht doch, aber sonst sieht es eigentlich relativ, hat gesehen, vielleicht, oh mein Gott, naja, auf jeden Fall, relativ cool, um Leute zu verarschen, ich guck mal gerade, ob es wirklich auch in die, ich habe hier meine Hülle, Orina handy passt problemlos rein, ganz einfach, abmachen ganz normal abmachen mal, ob, die, ob ich das, ob die Trappe reinpasst passt ganz normal rein fühlt sich ganz normal an die Tasten lassen sich auch ganz normal drücken das muss man so erkennen bei dem Dummy guck mal eine Seite die Tasten mal, ob die sich drücken lassen nee die ist, der ist hart auch hart auch hart aber die wackeln so ein bisschen, bisschen hin und her wackeln die aber sonst ist es einfach ein relativ cooles Handy. Also, mein Fazit ist, ähm, günstig war es eigentlich schon für 10 Euro. Das geht eigentlich noch. Der Link zum Kaufen ist in der Beschreibung. Ist cool, um mal irgendwie Streich zu spielen oder sowas. Oder vielleicht für... Anzugucken, wie, ob man das Handy S3 gerne sich kaufen will. Ob die Größe richtig ist und sowas. Wenn man irgendwie Hüllen-Reviews machen will oder irgendwas. Ja, das ist eigentlich... Das war mein Fazit schon gewesen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.